Die Einzelhandelsbranche, wenn du da mal so eins rauspickst, Parfüm ich sag mal, ist ja auch stark im Einzelhandel äh, vertreten. Ähm, Gibt es da, deiner Meinung nach, auch Möglichkeiten ähm, im Influencer-Marketing, sich mehr Leute in den Laden zu ziehen? Auf jeden Fall, das ist natürlich klar. Also jeder kann natürlich so seine Local Heroes ansprechen. Man kann nach Regionen filtern, überall. Man kann gucken, wer ist in meiner Umgebung groß. Also wer hat dann eine gewisse Reichweite? Man kann sich gezielt äh, die Trendsetter aber auch ein theoretisch deutschlandweit ins Haus holen, die zu der Marke passen. Mhm. Es gibt, wenn man jetzt das Café als Beispiel nimmt, es gibt ja auch Top-Blogger, die über Cafés sehr viel schreiben oder gute Kaffeekreateure, ähm, sage ich jetzt mal, sind. Wie war nochmal das Fachwort? Äh, Nicht? Barista. Barista. Barista? Barista? Ja. Barista? ja. ja. ja. ja. Okay. Ja. Aber ist das richtig? Oder? Richtig, ja. Ja. Ja. Perfekt. ja. Wenn man die sich in Deutschland sucht und die Top-Leute dann mal einfach mal so einen Tag in seinen Laden holt, mit denen vielleicht einen Kurs gibt, da kann man schon sehr viel Aufmerksamkeit auf seinen Kaffee ziehen und plötzlich wird ein Kaffee so zum Local Star und alle Blogger kommen dann ja auch freiwillig hier hin. Ich meine jetzt gerade hier super Einrichtung, der Himmel gefällt mir übrigens sehr gut. Haben echt gut gemacht. Und äh, so schafft man eben einfach eine Reichweite über die Influencer, die auch sehr natürlich ist und auch nicht wirklich viel Geld kosten muss.